Ich bin Barbara Jirat-Hutle, bin Architektin. Daniel Brutscher, Raphael König, Daniel Flatz. <lacht> Wir haben ganz kurz noch eine technische Frage. Grifflose Möbel spielen bei uns eine extrem große Rolle. Grifflos ist schon ein Trend. Komfortabel für den Bediener, schonend für das, für das Möbel. Entschuldigung, noch einmal von vorne. Die Bewegungstechnologien kommen recht früh ins Spiel. Wolltest du das jetzt wirklich wissen? <lacht> Ich tippe an, die Schublade geht auf, ich gebe ihr nachher einen Schub, die schließt. Servo Drive, Tipp on Blue Motion, normales Blue Motion für Bänder und Klappen. du Fragen nochmal? Gerade Beispiel eine Küche oder auch eine Ankleide das sind einfach nicht nur Designobjekte, sondern auch Funktionsräume. So warm. <lacht> ja, warm.